Hi zusammen! Nachdem ich jetzt äh, knapp drei Monate nicht da war und äh, meine Zeit im Krankenhaus verbracht habe, kam ich dann wieder zurück ins Büro und dachte mir, hier muss was anders werden. Ähm, ja, ich hatte ja meine ganzen Poster-Designs alle in einem schönen kleinen Regal eingeräumt, das habe ich euch auf ähm, Instagram gezeigt. Aber jetzt dachte ich mir, das nimmt so viel Platz weg und ähm, ich musste mal was anders machen. Deswegen kommen jetzt meine ganzen Poster-Designs in einen Ordner, dieser hier, habe ich mir extra geholt, ich habe mir vorsichtshalber schon mal drei geholt und ich dachte mir, während ich die ganzen Poster ähm, einsortiere, zeige ich euch bei der Gelegenheit gleich mal auf YouTube alle meine Designs, die ich im Moment als gerahmte Poster verkaufe, denn ich habe die hier noch gar nicht gezeigt. Ein gerahmtes Poster, wie man es bei mir bekommen kann, sieht dann so aus dann fertig gerahmt. und kann direkt aufgestellt oder aufgehangen werden. Es hat einen schicken kleinen Aufsteller. Genau. So sehen die Bilder dann aus, wenn sie gerahmt sind. Aber ich lagere sie natürlich nicht gerahmt, weil man sieht, das ist so dick hier. Da würde ich das, äh, die ganze Wohnung vollstellen, denn ich arbeite ja noch in meiner Wohnung. Ich habe ja kein eigenes Büro. Aber jetzt geht's los zu den ganzen tollen Designs. Oh Gott, ich brauche Kraft! Oh. Das hat man jetzt bis China gehört. Ich liebe diese Illustration von Tulpen. Und was für ein Gefuddel. Meine lieben, süßen Aquarelltulpen. tulpen Die habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt. Ihr kennt sie natürlich alle schon. Aber die gibt als Poster zu kaufen mit einem schönen Lettering drunter. Und Tulpen und natürlich dem Symbol der Zuneigung unten drunter geschrieben. Denn ich finde die Blumenbedeutungen immer so interessant und so wichtig. Vor allem, wenn man sie verschenkt. Denn es gibt für jeden Anlass eigentlich eine Blume. Und ich finde das einfach richtig schön. Dann die Lieblingsblume meines Freundes, die Sonnenblume. Die Habe ich extra für ihn gemalt. Denn wir haben auf dem, Blumen, äh, auf dem, auf dem Blumenkasten, ja ne, genau, ähm, auf dem Balkon versucht, kleine Sonnenblumen zu ziehen. Das hat bei unserem kleinen, süßen Balkon leider nicht geklappt. Deswegen habe ich ihm eine gemalt. Und die gibt es natürlich auch in Einkramt. Denn ja, ich habe die, die ganzen Motive jetzt hier in solchen schicken, klasich drin. Das macht es echt und dann kann ich immer umblättern und mir die richtigen raussuchen und vor allem ich habe einen Überblick, wie viele Poster es immer noch gibt. Das nächste Blumenmotiv ist die Rose. Übrigens, ähm, das Video könnte ein bisschen länger dauern. Es könnte sein, dass ich nachher ein bisschen vorspule, aber äh, ihr wollt wahrscheinlich mein ganzes tolles Gelaber zu jeder einzelnen Blume oder zu jedem einzelnen Poster ähm, ganz genau hören, deswegen ähm, labere ich noch ein bisschen weiter. Ähm, bei der Rose gab es übrigens einen Riesenstreit, weil mein Freund meinte, die ist nicht rot genug. Na gut. Dann das, was gerade total abgeht, was alle lieben, ich übrigens auch, sind Pfingstrosen. Das Symbol der Heilung. Das ist gerade bei mir persönlich ganz, ganz wichtig, denn mein Freund ähm, wird jetzt die Tage erfahren, ob er gutartigen oder bösartigen Krebs hat. Und ich finde, das sowohl der Heilung passt gerade wie die Faust aufs Auge. Vor allem, nachdem man ja, also ich, ähm, diesen Winter, ich kann schon gar nicht mehr reden, ähm, meine Mutter verloren habe. Und jetzt habe ich keine Lust noch, jemanden zu verlieren. Deswegen ist das gerade ganz präsent in meiner Wohnung. Und ich, äh, ja, ich denke auch gerne daran zurück, wie ich diese Blume gemalt habe. Und dazu gibt es übrigens auch einen ähm, großen Post auf Instagram. Gut. Weiter geht's mit dem nicht mehr so ganz persönlichen Gelaber. Ähm, das Fensterblatt. Oder die Monstera. Ich liebe es. Also, es ist so hübsch und ich habe so viele davon gemalt und konnte mich nicht entscheiden, welche ich jetzt drucken lassen soll. Es ist aber die sicher geworden. Aber... Dieses Blatt, weil es ja kein Blumen ist, hat leider keine Bedeutung. Ein etwas anderer Stil ist mein Löwenzahn. Ich liebe den total. Ich habe den mal für Ostern gemalt. Jetzt kriege ich das hier nicht rein. Und ähm, ja. Er ist mit Husche geoutlined und dann mit Aquarell ausgemalt. Natürlich wieder das Löwenzahn-Lettering unten drunter. Und... Im Rahmen sieht das richtig schick aus. Dann ein Bild, wo ich zum ersten Mal meine Sennelier-Farben damals ausprobiert habe. sind die Himbeeren. Und ich war total begeistert, dass Sennelier damals ähm, mein Bild dann auch gepostet hat. Das, ähm, ja, da ist mir das Herz aufgegangen, das Künstlerherz. Ähm, so ein Repost von der Marke, mit der man gearbeitet hat, ist natürlich immer wahnsinnig schön. Das den Kosmos. Das ist auch ein sehr wichtiges Bild für mich. Denn das waren die Lieblingsblumen meiner Mama. Und ähm, ja, auf Deutsch heißen die Schmuckkörbchen, haben leider. Ich habe keine Bedeutung gefunden. Für mich haben sie eine sehr große Bedeutung. Und ich habe meiner Mama auch das Original davon ähm, zur Verbrennung mit dazu gegeben in einem kleinen süßen Holzrahmen, ohne Glas natürlich. Und ähm, dieses Bild ist quasi jetzt für immer im Original bei meiner Mama. Deswegen ist mir dieser Kunstdruck auch so sehr wichtig und ähm, der musste halt auch einfach in den Shop. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Das nächste Blümchen ist die Lilie. Die habe ich auch schon auf Instagram <lacht> quasi totgetreten. Kennt ihr natürlich. Und ähm, ja, das Symbol für Licht, Hochachtung und Zuneigung. Und ähm, die Lilie wird natürlich auch gerne benutzt, ähm, wenn jemand verstorben ist. Sie ist halt einfach das Symbol der Zuneigung. Deswegen musste sie hier mit rein. Das war's mit meinen Blumenillustrationen. Jetzt kommen ein paar Sprüche. Ich dachte mir, es muss mehr Motivation geben. Und schlechte Tage gibt's genug. Deswegen habe ich mich ähm, ein bisschen fokussiert auf lustige Sprüche oder Sprüche, die ähm, ja die einen aufbauen. Und ich fand ähm, ja dieses Aquarell, das ich gemalt habe, passt von den Farben halt total schön. Weil es halt so kräftige, bunte, leuchtende Sommerfarben sind. Deswegen today is a good day. Einer meiner Favoriten. Und ähm, was lustiges. It's sushi a clock. Man kennt ja die anderen Poster, wo dann drauf steht, it's coffee Clock oder tier Clock oder was auch immer. Aber so als äh, ja waschechte Halbasiatin ist es natürlich Sushi. Was total schlichtes für den Eingang musste natürlich her. Deswegen gibt es bei uns im Flur ein schlichtes Willkommen. Und ähm, die meisten Poster habe ich tatsächlich echt eher für mich illustriert oder gestaltet. Denn ähm, ja, ich wollte unsere Wohnung ein bisschen hübscher machen und mehr ausfüllen mit Bildern, denn ich liebe Bilder an der Wand. Und ähm, als ich dann fertig war, war dann die Idee da, okay, lass sie doch einfach mal in den Shop wandern. Ne? Und ähm, das Smile, das finde ich auch sehr wichtig, denn ich finde irgendwie alles wichtig, ne? Ja, gut. Ähm, wenn man nicht immer schlechte Laune hat, wenn man vielleicht sogar Depressionen hat, hier <lacht> yeah, yeah. Dann gibt es ja viele Affirmationen oder Verhaltensregeln, die man so an den Tag legen sollte. Und eine von diesen Regeln ist, morgens dran zu denken, zu lächeln, bevor man aufsteht. Deswegen kommt das hier, also ist das hier im Schlafzimmer. Und ich male eigentlich sehr, sehr viele Poster, wo Smile steht oder kleine Aquarelle oder so. Immer steht Smile drauf, weil ähm, ich finde das sehr, sehr wichtig. Home, Sweet Home. Es ist ein Poster, das ich auch schon nach Korea geschickt habe, meine, meine Herzensheimat, ähm, zu meiner Familie. Und da hängt es jetzt auch im Hausflur und es macht mich irgendwie total glücklich, dass, dass, dass das hier, was ich gemacht habe, in einem koreanischen Hausflur hängt. Also ja gut, ich bin halb Koreanerin, ich war noch nie da, ich bin total traurig deswegen. Und deswegen macht es mich umso glücklicher, dass ein klitzekleiner Teil von mir schon dort ist. Think less, do more. Das ist etwas, das ich echt mal mehr beherzigen sollte. Denn ich zergrüble eigentlich immer alles. Aber ich sollte auch öfter auf dieses Poster gucken, ganz ehrlich. Ich sollte es öfter tun. Dann was, was ich für meine Freundinnen und werdenden Mütter oder inzwischen schon fertigbackenen Müttern ähm, gemacht habe. Welcome to the world, little one. Ja, das sagt eigentlich schon alles, oder? Also, genau. Das ist ein Poster. Das hat mein Freund gestaltet. Denke daran dass es nur eine wichtige Zeit gibt. Heute, hier, jetzt. Und gerade für uns, die wir doch immer in unserem Kopf drinnen hängen und uns alles zergrübeln, das bedeutet, wir sind entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit mit unseren Gedanken. Gerade wir sollten öfter im Hier und Jetzt sein und einfach mal schauen, okay, hey, ich mache gerade ein Video für meinen YouTube-Kanal. Es ist völlig egal, ob das Video ankommt, ob ihr das mögt oder nicht. Also natürlich hoffe ich, dass ihr es mögt, aber in diesem Moment zählt, dass es mir Spaß macht, dieses Video zu machen und ich ähm, mein Büro neu ordne. Das ist doch eigentlich das, worauf es in diesem Moment ankommt. Dann ein schöner neuer Spruch, den ich ähm, auch wieder mit meinem kleinen Löwenzahn illustriert habe. Immer wenn du aufgeben willst, denk daran, warum du angefangen hast. Und gerade der Löwenzahn, das fand ich so niedlich, weil man kennt ja die ganzen ähm, Bilder, wo ein kleiner Löwenzahn sich durch eine Betondecke gefressen hat. Und er hat damit angefangen, weil er irgendwann mal da stehen und blühen wollte. Deswegen finde ich dieses Poster halt auch so schön jetzt noch etwas universelleres wie Happy mit meinen Aquarellblumen, die ihr ja auch schon aus dem letzten Jahr von Instagram kennt. Ähm, ja, die Poster sind über eine längere Zeit entstanden, deswegen sind hier auch viele Illustrationen bei, die schon ein bisschen älter sind und die ihr vielleicht schon kennt, aber ich dachte mir, ähm, ich zeige euch nicht immer gleich das fertige Poster, weil jetzt gibt es die große Überraschung. Ja, hier ein schöner Spruch von Coco Chanel, Beauty begins the moment you decide to be yourself. Ja, muss man dazu eigentlich noch mehr sagen? Coco Chanel. Kennt jeder, liebt jeder von uns, hoffe ich doch. Also vielleicht. Ich möchte euch ja nichts in den Mund legen, aber also der Spruch ist einfach schön, oder? Dann nochmal meine süßen Tulpen in anderer Verwendung. Change your thoughts. Thoughts? Mein Gott, ich kann nicht reden. And you will change your world. Und das stimmt halt auch. Also ich weiß nicht, ich sage irgendwie zu jedem Post das Gleiche. Ja, stimmt, ja, es ist so wichtig für mich. Aber es ist halt einfach so. Deswegen habe ich sie ja gemacht. Und hier ist noch was ganz Süßes. Also ich finde es süß. Ich lege euch das jetzt einfach in den Mund, dass ihr das auch süß findet. Aber große Dinge beginnen oft ganz klein. Auch wieder mit einem kleinen Blümchen. Und Es gibt viele Leute, die sich ähm, damit gut identif identifizieren können. Hier etwas, das ähm, bei uns im Wohnzimmer hängt, was wir uns auch öfter mal sagen müssen: Du darfst glücklich sein. Ja, denn oft hat man ja Schuldgefühle oder Bedenken oder fühlt sich nicht gut genug, fühlt sich nicht fleißig genug. Unsere Gesellschaft ist ja ganz groß darin, uns klein zu machen, und wir vergessen dabei oft, dass wir halt auch glücklich sein dürfen. Und das allein nur, weil wir existieren. Es braucht keinen größeren Grund dazu. Wir dürfen glücklich sein. Das ist unser Naturrecht, unser Anrecht. Und ähm, das zu verinnerlichen, ist gar nicht so einfach für manche Leute. Manche? Manche Leute? Ich kann echt nicht mehr reden im Moment. Und ähm, ja, deswegen war mir dieses Post halt auch so wichtig und es hängt bei uns im Wohnzimmer neben der Tür. Das ist etwas, das mich als Selbstständige natürlich anspricht. Immer wenn ich irgendwie Sachen wieder aufschiebe, ne? Get things done. Einfach mal machen. Nicht aufschieben, nicht zu viel grübeln, einfach mal machen. Zum Beispiel auch das äh, viel zu lang aufgeschobene Aufräumen meines Büros. So wie ich jetzt gerade hier dran arbeite. Das ist etwas, ähm, da musste ich an meine Großeltern denken, denn sie hatten so ein... Schönen Spruch ähm, im Haus, also ein Willkommenssegen. Freude dem, der kommt, Friede dem, der hier verweilt und Segen dem, der weiterzieht. Ich finde, das ist einfach ein schöner Spruch, der dein, den Gast empfängt und auch wieder verabschiedet, wenn man geht. Und ich finde sowas einfach total schön. Und ja, es das, das gibt sowas Herzenswarmes, finde ich. Noch ein, ein, ein schöner Spruch mit. Süßen, kleinen, gelben Illustrationen und einer angegoldeten Schrift. Und dann noch etwas, das ich äh, für die Mutter meines Freundes mehr oder weniger gemalt habe, oder was sehr zu ihr passt. Ähm, Home is where your heart is. Und so als norddeutsche Seele. Das sind natürlich ein, ein Leuchtturm, der oben ein bisschen im Traumland verschwindet und Blumen dazu. Und natürlich äh, angelehnt ans Friesenblau in Blau. Und hier etwas, was ich, ähm, was kürzlich eine ganz neue Bedeutung für mich bekommen hat. Nimm dir Zeit für Dinge, die dich glücklich machen. Es passt ja zu dem, du darfst glücklich sein und du darfst auch dafür sorgen, dass du glücklich wirst. Und ähm, ich kriege irgendwie Gänsehaut, wenn ich mir diesen Satz so wirklich... Ähm, wahrhaftig anhöre oder anschaue. So, jetzt ist der Ordner voll. Zum Glück habe ich mehrere davon. Bis gleich. Da sind wir wieder zu einer neuen Ausgabe von Postnern. Ne, Quatsch. Das ist ja das gleiche Video. Also. Den Spruch kennen wir doch alle. Oder viele. Ich bin jetzt bereit, abgeholt und ans Meer gebracht zu werden. Und dazu einen etwas verkleinerten Kunstdruck für meine Illustration, die ihr schon kennt. Ja, hier das Original. Ein bisschen, ein, ein Müh verkleinert ist es ja. Ähm, ja, aber der Kunstdruck ist natürlich erschwinglicher als das Original und das Original gibt es ja nur einmal, deswegen ist das doch eine gute Methode gewesen, für euch dieses Bild äh, zur Verfügung zu stellen. Dann was Lustiges, was ich äh, an, was sich an die Weihnachtszeit anlehnt, Kuchenstücke unter 300 Gramm sind Kekse. Mit meinen keks die habe ich in einer Challenge gemalt für Johanna Fritz, also bei Johanna Fritz mit, mit ihr, eine Challenge von ihr, genau von ihr muss es heißen. Und äh, da ragt mir irgendwas ins Bild. Geh weg! So. Also äh, irgendwie kann ich zu jedem Bild einen halben Roman erzählen, aber gut. Ähm, ja. Das ist das gleiche Bild, das ihr hier seht. Also so sieht es bei mir aus und so dann bei euch, wenn ihr es bekommt mit Rahmen und Plexiglas vorne dran und Aufsteller und alles schön. Und bei mir sieht es äh, so aus. Hier sind ein paar. Ja. Äh. Geht zu. Ja. Hier wird es jetzt ab jetzt wohnen. Nicht mehr im Regal, sondern hier. Da ist es dann auch besser geschützt vor Licht und Feuchtigkeit und Staub und der kleinen Katze, die überall drin rumwühlt, weil im Ordner der kommt dann in den Schrank und dann ist Jutt. Oh. Ein Leben ohne Kuchen wäre möglich, aber sinnlos. Das ist eines meiner beliebtesten Postkartenmotive und deswegen gibt es das jetzt auch, also das heißt jetzt schon länger als Poster. Du musst dir schon selbst Konfetti in dein Leben pusten. Das ist auch wieder so ein Spruch, den könnte man sich sehr zu Herzen nehmen, denn der passt eigentlich auch dazu, zu den ganzen anderen Sprüchen von wegen du musst glücklich sein. Denn das stimmt ja auch, wenn wir das nicht machen, wer macht es dann? Und ein Spruch, den ich total lustig fand, ähm, den, ähm, der öfter mal bei Konditoren oder so äh, vor der Tür steht. Je mehr du wiegst, desto schwerer kannst du entführt werden. Schütze dich selbst und iss Kuchen. Ich finde das gut, also... Ja, wenn ich irgendwann mal wieder, also immer, wenn ich Kuchen kaufe, dann denke ich daran, ne? Ich will ja nicht entführt werden. Das ähm, ist eine Illustration, also ein, ein Poster, das äh, wunderbar in Kinderzimmer passt. Und es ist auch schon in einigen Kinderzimmern und es macht mich total freudig, total freudig. Es macht mich total glücklich, dass das auch bei Freunden von mir schon hängt. Und ähm, ja. Das ist einfach schön. Und jetzt geht's los zu den Kinderzimmerbildern. Ähm, träum schön. Unsere kleinen süßen Eulen. Mit dem pastell hintergrund Und dem süßen Sternenhimmel. Und ja. Bist du das? Bist du wach? Musst du schlafen? Ja, ne? Für die kleinen Leute, die anfangen, laufen zu lernen, gibt's es den süßen kleinen frechen Flitzer. First Steps. Hashtag. Nicht vergessen, ne? Wir sind ja alle hopp. Äh, hop, genau, wir sind alle top modern Und süße kleine Waschbär, kleiner Racker, auf seiner Lianenschaukel. Ja, gut. Auch ein sehr schönes Kinderzimmerposter. Und ein zweiter kleiner Waschbär. Im anderen Stil, im Aquarell. Ja, ich mag Waschbären und. Ja, ich fand es total toll, dass im Krankenhaus, wo ich sage ich schon, wo ich die letzten drei Monate war, dass da ganz viele süße Waschbären waren, vor allem auch mit Babywaschbären. Und äh, ich habe das Bild schon vorher gemalt, also keine Sorge, es kam nicht deswegen, aber das passt doch wieder wie die Faust aufs Auge, oder? Und jetzt was ganz Lustiges, finde ich zumindest. Ich habe zwei Spiegeleier gemalt. Hier ist Nummer eins. Und hier ist Nummer 2. Und ähm, ich finde es einfach total lustig, die beiden in der Küche aufzuhängen nebeneinander. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es einfach lustig. Und noch ein Spruch, der sich mein, den, den sich mein Freund gewünscht hat. Realize, realize, realize. Kram, Kram, Wurschel, Es geht weiter mit einem anderen Haussegen, der auf meinen Großeltern hing. Mhm. Ja. Wer war dies Heim vor Sturm und Feuer? Du lieber Gott, das Haus war teuer. Ich fand das so lustig, ich habe mich halt bis jetzt, also bis ich diese Poster entworfen habe, konnte ich mich an diesen Spruch erinnern. Deswegen musste er einfach hin, weil ja, das Haus von meinen Großeltern wurde jetzt zwar leider verkauft, als mein Opa gestorben ist, aber... Ähm, bei diesem Spruch muss ich halt einfach immer an meinen Opa denken. Hier was ganz Süßes für alle verliebten Pärchen. Love is all you need oder all you need is love. Und dann etwas, was wir alle im Büro kennen, ne, aus dem Büroalltag. Hier reicht's, ich geschaukeln. Mit einer kleinen Schaukelillustration da gab es auch wieder ganz viel Streit mit meinem Freund, weil er das Bild nicht schaukelig genug fand. Aber ich fand es total schaukelig und bla. Es ist halt echt anstrengend, wenn man zum Partner einen Designer hat. Und ähm, man selbst in dem Bereich arbeitet und er einem dann immer seine gut gemeinten Ratschläge gibt. Ja. Manchmal höre ich auf ihn, manchmal nicht. Ich fand das Bild schaukelig genug. Was meint ihr? Dann noch was, was ähm, aufmuntern soll. The person reading this is beautiful. Also die Person, die das liest, ist wunderbar. Ganz im Gegensatz zu diesen ganzen gemeinen äh, Sprüchen von wegen, wer das liest, ist doof oder so. Oder wer das liest, ist hässlich. Ich finde das einfach so gemein, weil sich sowas halt echt in vor allem ähm, junge Gehirne einbrennt. Und ähm, Glaubenssätze erschafft und deswegen finde ich positive Glaubenssätze so wichtig. Denn ich hatte davon in meiner Jugend oder Kindheit fast keine. Also ich kann mich an keine erinnern, die positiv waren. Und es ist so schwer, die wieder umzubauen. Deswegen finde ich es sehr schön und wichtig, auch gerade bei Kindern, bei Jugendlichen, wenn man sich halt klar macht ähm, oder sich affirmiert, dass, ähm, das ist einfach, dass man schön ist und dass man nicht abhängig ist von Marken oder Klamotten, von teuren iPhones oder was auch immer. Dann, etwas in einem anderen Stil. Von dem Stil werde ich garantiert noch mehr machen, weil es hat super Spaß gemacht. Ein Kreidetafelstil und der passt super gut zu dem Rahmen, habe ich festgestellt, weil es dann aussieht wie so eine richtig alte Kreidetafel in so einem Holzrahmen, also was, was unsere Großeltern hatten in der Schule. So in etwa wirkt das dann. Und ähm, das passt halt auch super zu allen Bürohengsten oder Stuten, die wir so haben. Ähm, mein liebstes Heißgetränk ist der kaffee wodka Valium latte to ähm, Ja, muss ich dazu noch mehr sagen. Wir wollen alle diesen Kaffee, oder? Ähm, noch was ganz, ganz Eindrückliches. Und einfach. Es, es kann so einfach sein. Think positive. Denk positiv. Denk gut. Verstärke deine guten Gedanken und ähm, wie es du dem anderen Trost hast, Wenn du deine Gedanken veränderst, dann änderst du deine Welt. Und das hier ist mein Bestseller, was mich total freut, weil ich ja diese äh, Pfingstrost total mag. Immer wenn wir lachen, stirbt irgendwo ein Problem. Und ähm, ja, also schön. Einfach schön. Und ähm, vor allem freut es mich halt, dass das... Warum auch immer? Also ihr, ihr liebt es am meisten, dieses Poster. Ich, es gibt auch andere, wo ich gedacht hätte, die würdet ihr viel mehr mögen. Aber es ähm, ist das, genau. Und als letztes nochmal eine Kreidetafel. Ein Cocktailrezept. Und ich glaube, davon werde ich echt noch mehr machen, weil es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, diesen kleinen süßen Cocktail hier. Ähm, zu kreiden und ähm, ja, das macht sich halt total gut in der Küche oder wenn man jetzt ein Esszimmer hat oder wenn man sogar eine Bar hat und wie gesagt, mit dem Rahmen ist das einfach erste Sahne, also es sieht richtig gut aus. So, das war's mit meiner riesigen Rundschau. Moment, jetzt wird's laut. Wenn euch das gefallen hat, dann Könnt ihr könnt ja mal bei mir im Shop nachgucken. Es gibt all diese Poster, halt je nachdem wie viel noch auf Lager sind, immer bei mir im Shop. Die werden dann gerade zu euch geschickt. Natürlich noch total süß verpackt, mit ein paar Extras dazu. Und äh, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und äh, ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren, denn es wird hier ganz viel Zeugs über Aquarell geben. Und ich mache ja natürlich noch meinen Aquarell-Blumenkurs, den es dann bald als Videokurs gibt.